Liebe, schön, schönes Papier wieder. Ein sehr interessantes, ein modernes Bild. Wenn man es richtig anschaut, fliegender Vögel und ein Baum mit, ich nehme an, das sind Raben. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Fanpost vor. Der erste Brief kommt von Markus und hat eine ganz witzige Überschrift. Er schreibt Liebe und macht ein Marmeladenglas, Oma, eine nette Idee. Es macht immer wieder Spaß, dir zuzuhören. Es lenkt ab von dem Lernstress, weil ich leider nicht so gut in der Schule bin. Es macht Freude und ist sehr entspannend. Dein Enkel Janik macht das alles auch super und schöne Grüße an ihn. Jetzt stelle ich mich selber mal vor. Mein Name ist Markus und komme aus Wien. Ich bin zwölf Jahre alt und habe viele, Haus und viele Haustiere. Habe ich darunter sind zwei Katzen aus dem Tierheim, sehr schön, ein Schlammspringer, was immer auch das ist, <lacht> das weiß ich nicht, Frösche, Fische, ein Kaninchen. Früher waren es sieben und Wälse. Ich betreibe auch einen YouTube-Kanal, der NineX heißt. Werde ich mir mal anschauen. Wie ich finde, kannst du sehr toll lesen. Deine nette, beruhigende Stimme macht mich müde und gibt mir gute Laune. Ich schaue immer mit meinem Vater deinen Streams zu. Das finde ich ganz toll, dass Vater und Sohn da sitzen. Finde ich prima. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Erstens, was ist deine Lieblingsmarmelade? Meine Lieblingsmarmelade ist Himbeermarmelade und Erdbeermarmelade. Zweitens, hast du Instagram? Ja. Drittens, bist du religiös? Du musst die Frage nicht beantworten. Viertens, interessierst du dich für Politik? Habe ich auch alles beantwortet in seinem Brief. Leider kann ich nicht gut zeichnen oder habe eine nicht so schöne Schrift. Trotzdem hoffe ich, dass dir der Brief trotzdem gefallen hat. Noch ein schönes, tolles und ein entspannendes Leben ohne Krankheiten. Der Brief darf vorgelesen werden. Und dann hat er mir noch zwei schöne, etwas magere Herzen gemalt. Hat mich sehr gefreut, vor allem mit den Tieren aus also dem Tierheim und so weiter. Finde ich ganz toll. Dann kommt ein schönes Bild. Wurde mir mal wieder gemalt. Ist das zu sehen, Janik? Ein sehr schönes Briefpapier. Hallo, liebe Marmeladenoma. Mein Name ist Lena und ich gehe in die fünfte Klasse einer Gesamtschule. Ich kenne dich zwar noch nicht so lange, aber ich habe dich schon sch schnell in mein Herz geschlossen. etwas <lacht> lieb. Danke, dass du immer so schöne Märchen vorliest. Dank dir kann ich jetzt ganz schnell einschlafen. Du hast so eine beruhigende, schöne Stimme. Na ja, danke, dass du da bist und danke für deine Aufmerksamkeit und ein Herz. Ich würde mich sehr über ein Autogramm freuen. Und dann ihre Adresse. Liebe Grüße Lena Marie Metz und auf dem Kuvert schrieb sie noch: Schöne Sachen machst du, die meinen Abend und Tag schöner machen. Danke, ein ganz lieber Brief. Also ich habe sie alle schon beantwortet, die ich da vorlese. Muss sie mal geben wegen den Absendern. Brief von Luisa. Liebe Marmeladenoma, ich finde Ihre Märchenstreams echt toll. Deine Videos und Streams sind echt entspannend. Ich habe deine Streams meiner Familie gezeigt und seitdem schauen Sie immer mit mir deine Streams an. Also ja wunderbar. Ich bin froh, dass ich durch Gronk deinen Kanal gefunden habe. Ich danke Janik, dass er auf die Idee mit den Märchenstreams gekommen ist. Janik lässt auch Grüßen. Gekommen ist. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte fragen, ob du mal der Kartoffelkönig und Rapunzel vorlesen könntest. Also den Kartoffelkönig kenne ich nicht. Da muss ich erst suchen, aber Rapunzel habe ich schon oft vorgelesen und lese es auch immer wieder vor. Das waren früher meine Lieblingsmärchen. Ich hoffe, du machst die Streams noch lange weiter. Ich hoffe, das beigelegte Cover ist groß genug. Ich würde mich sehr über ein Autogramm freuen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, welches Märchen ist, deine, ist dein Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen ist das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Liebe Grüße aus Schönau im Odenwald von Luisa. War ein sehr schöner Brief, schon beantwortet. Da muss ich wieder Acht geben mit der Adresse. An Marmeladenoma mit vielen Buntstiften geschrieben. Ihr <lacht> habt immer wieder Einfälle. was ein Brief mit tausend Herzen und Märchentiteln. Liebe Oma. ich heiße Denise und bin elf Jahre alt. Ich hoffe, dass in diesem Brief nicht so viele Rechtschreibfehler sind. Sie sind so eine liebesvolle und nette Oma. Ich habe euch gesagt, ihr dürft mich duzen, weil ihr Oma zu mir sagt. Ihre Märchen habe ich noch nie so gehört. Vom Zuhörer natürlich. Und sagen Sie auch schöne Grüße an Janik. Hoffentlich richtig geschrieben. Nein, der Janik schreibt sich mit J-A-N-I-K. So, liebe Oma, viel liebe Grüße, Denise. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel geschrieben habe. Entschuldigung, muss ich gar nicht entschuldigen. Das ist ein sehr schöner Brief und sehr viele nette Herzen. Herzen liebe ich über alles. Ich danke dir. So, jetzt kommt Ach, geben auf die Adresse. Da kommt erstmal wieder ein Bild zum Vorschein. Ich freue mich immer sehr und bald bekomme ich jetzt auch endlich die Pinwand. Sehr poetisch gemalt. Vielen Dank. Sehr geehrte Marmeladenoma, wunderschönes Papier. Zuallererst, selbstverständlich, dürfen Sie diesen Brief öffentlich vorlesen. Mein Name ist Shirin, glaube ich. Shirin. Und auch ich bin dank Ronk aufmerksam geworden, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Denn ich, grüße, ich genieße Ihre Videos und Streams sehr. Sie, müssen, Sie erinnern mich an meine geliebte Urgroßmutter und all die schönen Stunden, die ich nun nicht mehr genießen kann. Dementsprechend wünsche ich Ihnen alles Gute und noch ein langes, gesundes Leben. Dass Sie uns allen noch lange erhalten bleiben. Mit lieben Grüßen. Sherin heißt das, glaube ich. Sehr schöne Schrift, sehr charakterschrift Und ein schönes Briefpapier, sehr poetisch. Danke. Dann kommt. Hoppla, gleich zwei. Wieder ein Bild. Ein sehr interessantes. Ein Auge. <lacht> Danke dir. Und dann der Brief. Liebe Marmeladenoma, ich bin und habe zufällig deinen Kanal über den lieben Gronk gefunden. Ich muss auch immer wieder Danke, Danke, lieber Gronkh sagen. Ich finde dich mega süß, wie du deine Geschichten vorliest. Ich bin echt begeistert, dass du so fleißig bist und sogar ein Postfach geöffnet hast. Deshalb habe ich gedacht, ich schreibe dir. Als ich gesehen habe, dass da nicht weit dass du nicht weit weg von mir wohnst, war ich mega begeistert. Ich wohne in Dormersheim. Vielleicht sagt dir das etwas. Ja, natürlich. Es wäre echt mega, wenn du mir ein Fan-Treffen, wenn du mal ein Fan-Treffen machen könntest. Meine liebe Jane, das geht leider nicht. Oder Jane, ich weiß nicht, wie du dich sprichst. Da müsste ich ein Fußballfeld mieten. <lacht> geht nicht. Ich lasse dir eine Zeichnung noch von mir da und hoffe, dass sie, dass sie dir gefällt, hat mir sehr gut gefallen. Noch weiter so und bleib stark und gesund, deine Jane oder Jane. Ich weiß nicht, wie ihr es ausspricht. Über ein Autogramm würde ich mich freuen. Natürlich darfst du deinen Brief in einem deiner Videos vorlesen. Viel Spaß dabei. Bitte schreibe zurück, sagt ein kleines Mädchen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich auch wieder acht geben wegen der Adresse. So, was kommt da alles raus? Hm. Liebe, schön, schönes Papier wieder. Liebe Marmeladenoma, ich finde deine Geschichten und Videos sehr schön. Hoffentlich gefällt dir meine Zeichnung. Ich heiße Leo und bin elf Jahre alt. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Schweiz. Meine Oma ist übrigens auch Deutsche. Ich würde mich sehr über ein Autogramm und ein Rückschreiben freuen. Mach weiter so und die besten Grüße, Leo. Dieser Brief darf öffentlich gezeigt werden, in einer Blume geschrieben. Ihr habt immer wieder so nette Ideen. Und dann kommt da noch ein Bild.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 Fanbriefe, die ich heute vorlese, ist natürlich nicht alles. Ich habe einen ganzen, ganzen Berg noch von euch. Also das nächste Mal kommen wieder genauso viele. Ich glaube, es waren sieben. Für heute sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.